Servus, Glück auf! Ich bin der Reaktor 20 Heute wollte ich mal was vorstellen. Ich habe hier ein Spray, jetzt, wenn man jetzt verbrennt brennt, auf ihn löten, alles. Das nennt man mal, Octinidim, Das Spray ist sehr gut. Kann man, kann ich jedem weiterempfehlen. Das ist übelst gut, verdammt gut. Ja, was wollte ich denn noch sagen? jetzt kommt ein kleines Rom-Tour wo ich meinen Platz habe, wo ich löte und alles mache. Und ja, oder wie habe ich denn auch geplant? Ich habe zu viel geplant. Ja, und das war es erstmal von mir.